Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo, Folge Nummer 12 aus dem wunderschönen Konradsdorf, die Sonne lacht, was will man mehr? Und ich habe euch letzte Woche angekündigt, was gibt es heute? Wir machen heute ein Club-Sandwich. Genau, äh, Club-Sandwich, rizzos ist Club-Sandwich, schön mit einer Hähnchenbrust, äh, mit einem Spiegelei, mit der Barbecue-Soße von mir und mit einem knackigen Salat. Und dazu machen wir ein schönes kaltes Gurkensüppchen, weil heute sind einfach mal die Temperaturen so heiß, dass ein kaltes Gurkensüppchen heute äh, das Optimale ist zum Mittag. Gut, äh, ja, lasst die Spiele beginnen. Wir fangen an. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Euer Rizzo. Bis gleich. So, und jetzt wieder geschniegelt und gebügelt na, in der Kochherke, so wie ihr mich kennt. Und heute habe ich natürlich auch jemanden da. Heute wird es ein bisschen jugendlicher, also ein bisschen entspannter. Und zwar ist heute das Patenkind vom Robert da. Also nicht vom Robert, vom Robert, Entschuldige, weil Robert wäre ja jetzt quasi der andere Robert. Ne? Aber das ist im Prinzip <lacht> Katastrophenalarm. Wer ist denn immer derjenige, der sagt, die Telefone sind still zu schalten, stumm zu schalten, in Flugmodus? Das ist meistens die Regie und selber hat er es wieder nie gemacht. Hi Charlie. Tag. Tag. Du bist quasi die, das Badenkind vom Robert. Tochter mit Sternchen, ja. Tochter mit Sternchen, cool. Und wir kochen heute zusammen. Genau. Das um. habe ich ja letzte Woche schon na, so ein bisschen angekündigt. Hast du dich ein bisschen darauf vorbereitet? Ein bisschen, ja. Aber du hast ja Ferien, jetzt ist da nichts mit Vorbereitung. Ach. Okay, und so. wer hat verschlafen heute von euch? <lacht> ähm, Robert natürlich. Robert natürlich, okay. <lacht> Gut, also wir haben ja besprochen, was wir machen. Äh, Club Sandwich. Und äh, Club Sandwich ist im Prinzip so das Gericht, was man, wenn man in einem Hotel schläft und nachts noch den kleinen Hunger kriegt, dann kann man quasi anrufen unten in der Küche oder an der Rezeption und sagt, ich hätte gerne ein Club-Sandwich. Und da gibt es eigentlich immer so ein leckeres Gericht. Ich habe mich heute mit dem Patrick noch unterhalten heute früh. Der hat mir eine Story erzählt, die kann ich hier eigentlich so nie erzählen. Aber vielleicht ergibt sich nochmal die, die Möglichkeit, dass wir mit dem Patrick das nochmal besprechen. Also er hat keine guten Erfahrungen mit dem Club-Sandwich gemacht. Aber er hat mir versprochen, meins würde er essen. Na gut, also. Ja. Das ist vielleicht auch eine Sache für die Jugend, ne? du bist ja so in Klar, dem jugendlichen als, Alter. Als Mitternachtssnack bestimmt. Oder halt, wenn man mit Freundin halt äh, stromfreie Bude hat, ne? die Eltern sind nicht zu Hause, dann äh, fackelt man im Prinzip die Bude ab und macht sich aber vorher noch ein schönes Club-Sandwich. Bogensuppe ist so ein Rezept, habe ich von dem Ivan bekommen damals. Ivan ist äh, Bulgare und auch ein guter Freund. Und der hat auch damals im, im Paparazzi mit uns gearbeitet, für uns gearbeitet. Und der hat mir die bulgarische Gurkensuppe halt äh, nahegelegt und, und beigebracht halt, ne? Tarator. Und die machen wir heute. Und zwar brauchen wir dazu Gurke, wir brauchen dazu äh, Knoblauch, wir brauchen Dill dazu, den nehmen wir uns dann hier weg. Wir brauchen griechischen Joghurt, Mineralwasser, Olivenöl, und? Shelly, hast du eine Idee? Müssen wir müssen noch ein bisschen Würze reinbringen, ne? ein bisschen Feuer. Kresse? Okay. <lacht> nein. Äh, nein. Kresse nehmen wir dann zur Deko. Wir brauchen Salz. Salz. Wir brauchen Bergkernsalz und wir nehmen als Pfeffer schön das schwarze Gold dazu. Ne? Gut, also, die Hähnchenbrüste, werde ich mich jetzt hier gleich drum kümmern. Die werden wir als kleines Hähnchensteak halt... Äh, Abruzeln, ne? Vorher marinieren wir die natürlich noch, natürlich auch wieder mit einer Gewürzmischung und das ist die Chicken Gewürzmischung, auch aus dem Hause Rizzo kocht, äh, mit Knoblauchflocken, Pastinagen, Senfmehl, Paprika. Äh, was haben wir noch mit drin? Auf jeden Fall sagen meine Kinder, Papa machst du Chicken Nuggets wieder, mach bitte mit der Chicken Gewürzmischung unbedingt, weil das schmecken die auf jeden Fall raus. Jetzt kommt die Gurke. Und Messerchen hast du hier. Ja. Kochst du sonst zu Hause auch? Ach, mit meiner Mama. Eigentlich. Mit deiner Mama. Oder, ja, doch. Doch, okay. Also erstmal vorne Blüte und Stiel abschneiden. Und dann werden wir die ganze Suppe ja pürieren. Das heißt, wir müssen es erstmal nicht ganz so fein schneiden. Aber am coolsten ist schon, wenn wir die Gurke halt so ganz klein vorbereiten halt. Ne? So die Größe. Mhm. Und die gibst du mir in eine Schüssel. Die stelle ich dir her. Ne? Okay. Das kannst du erstmal so vorschneiden. Gut. Mach ruhig langsam und immer schön auf die Finger aufpassen. Ne? Genau, du machst das schon richtig. Versuch den Daumen noch nach hinten zu setzen, so. dass der Daumen auch dran bleibt. Sieht gut aus. Gut, jetzt kommt noch jemand, und zwar die Anke. Wir haben letzte Woche mit der Anke telefoniert, hat sich so ergeben, ganz einfach. Sie ist auf den Social-Media-Kanälen auch unterwegs und, und äh, hat gesehen, was ich so mache. Und da haben wir ganz einfach äh, Telefon genommen, miteinander kommuniziert und äh, Anke macht äh, Brotbackkurse und beschäftigt sich natürlich auch mit Kunst, weil Backen hat ja auch was mit Kunst trotzdem zu tun. Und äh, da habe ich gesagt, Anke, komm doch einfach mal vorbei. Und wenn du Lust hast, dann äh, back mir doch ganz einfach für das Club-Sandwich das Brot dazu. Und, bumm, hat sie gemacht. Hier ist Ange, kommt sie mit dem Kürbchen, direkt aus dem Gebirge. Na ne? klar, dich. Habt ihr das mitgebracht? Hallöchen. Bin? Der Duft alleine ist schon sensationell, also wenn ihr ja. das äh, duften könnt zu Hause, wie auch immer, dann äh, mega. Ange, du hast uns hier Sandwichbrot gebacken. Genau, Sandwichbrot mit Dinkel. Bei mir gibt es nichts mit Weizen, alles mit Dinkel gebacken. Und ja, ich freue mich, dass es heute mal eine Hauptrolle bei dir spielen darf. Das ist mein was? Ja, sowas darf man bei mir auch in Brotbackkursen lernen. Verschiedene Brote, Baguettes, Focaccia, Ciabatta, alles gibt es bei mir zu lernen in Brotbackkursen. In Mahlkursen können wir bei mir. Malerei. Das musst du mal sehen, glaube ich, Lernen. mal zeigen hier. Ich genau. freu mich mal. Ganz frisch von der Staffelei gehüpft. Herrlich. Ja. Ein Traum. Hat's einen Abend? Naja, na die letzte Mondblüte. Die letzte Mondblüte. Und ansonsten schaut einfach mal bei ange-griesbach.de vorbei und äh, genau. Habt Spaß auf jeden Fall am Backen, das ist das Wichtigste. Ja. gut also, also dann, dran. Dran. bis später. So, sehr gut. Also Brot ist gerettet. Ange hat uns das Brot vorbeigebracht. Und den werden wir uns jetzt mal ganz einfach widmen, äh, indem wir äh, das Club-Sandwich nicht klassisch wie eine Toastscheibe, so wie ich es hier habe, schneiden werden, sondern wir werden im Prinzip ein riesengroßes Club-Sandwich draus machen. Na, wir sind ja auch ein paar Leute hier, die die zum Mittag vorbeikommen. Von daher mal die andere Variante. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ah, da sticht mir noch was ins Auge, bevor ich euch das zeige. Die Tage, also eigentlich gestern, hat doch der Robert über Facebook ein Live-Video gezeigt oder ein Video gezeigt, wie er eine Bolognese kocht. Also erstmal Robert, Daumen hoch für den Mut auf jeden Fall auch mal auf der anderen Seite der Kamera zu stehen. Das freut mich. Und jetzt kommt der ultimative Test. Mmh. Mmh. Und Robert, ganz großes Kino, Karotte und Sellerie haben noch Biss. Ein Traum. Gewürze brauche ich gar nichts sagen dazu, weil ich weiß, wo sie herkommen. Und äh, einfach weiter so machen. Freut mich, dass du hier äh, auch in den nächtlichen Studiums, äh, wo du alles zusammenschneidest, da wirklich auch genau hinguckst. Gut, jetzt schneiden wir hier im Prinzip das frisch gebackene Dinkel-Sandwich-Brot. Der Länge nach auf. Um es dann im Prinzip noch mal kurz anzurösten. Also schaut mal hier. Danke, darf ich mal ganz kurz noch fragen. Teigruhe, wie lange? Drei Stunden. Drei Stunden. Schaut euch mal hier. Herrlich. Schöne Luftbläschen drinne. Alles also wird ein Traum, da bin ich äh, ganz sicher. Gut, jetzt widmen wir uns der Hähnchenbrust. Die werden wir einfach nur marinieren. Shelley, macht es noch Spaß? Klar. Hast du so eine Gurke mal probiert? Das ist immer das Spannende beim Kochen, ne? dass man zwischendurch auch mal so ein bisschen schnappern kann. Gurke halt, oder? Ist nicht scharf. Ist nicht scharf, Aha. Gut. So, shelly du hast jetzt Ferien, habe ich gehört, ne? Ja, schon seit drei, Vier Wochen. Vier Wochen? Vier Wochen? Mhm. Der ist ja schon fast wieder vorbei, oder? Ja, so langsam. Fast. Und da hast du jetzt eine gewisse Zeit beim, beim robot verbracht. Genau, ein bisschen Urlaub gemacht habe ich. Und Sehr gut. Ja, weil zu Hause ist auch nicht wirklich viel los. Ich Warum nicht? Wo ist denn dein Zuhause? In äh, Schwerin im mecklenburg ah. v, in Sperrin, da schwärmt der Robert immer von, ja. seiner Heimat. Und ja, da ist auch nicht wirklich viel, was man so machen könnte. Okay, ganz kurz zur Erklärung. Hier bei der Hähnchenbrust äh, werden wir hier die, die Filets im Prinzip auslösen. Das wären jetzt im Prinzip solche Geschichten, wo ich mal einen Chicken Nugget machen würde draus halt. Ne? Das heißt, nochmal halbieren und dann... Äh, mit der Marinade, also mit der Gewürzmischung würzen, was ich jetzt auch gleich tue. Und dann wie beim letzten Mal, wo wir wohl das Lachsfilet äh, paniert haben, äh, genauso halt auch wieder mit diesem Pankomehl panieren. Ganz klassisch Wiener Panade, Mehl, Ei und Pankomehl und dann im heißen Öl ausbacken. Dann braucht ihr natürlich nicht zu, zur Goldenen Möwe gehen, Gasthaus zur Goldenen Möwe. Klingt das eigentlich? Außerirdisch, wenn wir sexy reden? Also es gibt so einige Wörter, die äh, da muss ich mir manchmal das Lachen verkneifen, aber... Wie zum Beispiel? Fällt dir was ein, Wie? Zum Beispiel Fisch. Fisch. Mhm. Es ist aber Fisch gemeint, wer sagt denn sowas? Also wirklich. Was sagt ihr dazu? Ich, ich weiß nicht, ich weiß Gibt's nicht mehr, was Wort, das Wort ne? bedeuten soll. Also. <lacht> aber du schneidest nicht zum ersten Mal, Jeline. So wie das aussieht. Eigentlich schon. <lacht> eigentlich schon? Also dann, bist ja, du, dann bist du ein Naturtalent. Ich schneide nicht wirklich viel. Jetzt geben wir hier zu der Hähnchenbrust im Prinzip etwas Öl, damit unser, unsere Gewürzmischung besser an äh, dem Fleisch dran haften bleibt. Die Gewürzmischung ist salzfrei. Oh, hier ein Traum. Robert, Nase, obwohl du kennst sie eigentlich schon, ne? Jolie? Ach ja. Was ist denn sonst so dein Lieblingsessen? Mhm. Spaghetti Bolognese, oder? Es ist ein Klassiker, ja. Also Bolognese, alles. Was? Ich mag äh, Reis mag ich sehr gerne. Okay. Aber da habe ich immer noch nicht so den, den Trick rausbekommen, wie man Reis wirklich gut selber macht. Ich habe mich ausprobiert, aber. Bei Rizos-Videos, da kann man es hoffentlich lernen. Genau, da kannst du ja mal schauen, Wir haben, wo wir das Gemüsecurry gekocht haben. Da haben wir ja einen Reis gekocht. Unter anderem einen Reis, also quasi einen Langkornreis. Und dann gibt es natürlich noch andere Reis. Risotto haben wir auch schon gekocht hier ja, in einer Folge. Da kannst du echt mal, mal schauen. Aber ich denke, du verfolgst es eigentlich schon ganz schön, so wie Robert immer erzählt, dass du gerne mal so ein Kochvideo anschaust. Also klar, ich, äh, wenn ich mal nichts zu tun habe, dann habe ich mir auch manchmal welche angeguckt. Okay. Und sonst bist du auch auf YouTube unterwegs? Was für eine Frage, oder? Ja. So wie jedes Kind, sage ich mal, oder jeder Jugendliche. Ja, ich erfülle ziemlich das Klischee eines Jugendlichen okay. des 21. Jahrhunderts. Also so wie mein wie mein Junior. Wahrscheinlich. Aber dass ihr wahrscheinlich andere Videos guckt. Gut, bei der Gurke ist wichtig, wenn wir die jetzt im Prinzip dann geschnitten haben, die gibst du hier in die, in die Schüssel rein und dann geben wir schon mal Salz dazu. Ne? Salz zieht im Prinzip der Gurke jetzt das Wasser. Und wir haben ja schon gelernt, Robert, hast du dir das gemerkt? Wie viel Prozent Wasseranteil eine Gurke hat? 90. Um die 90, ne? Ich, ich glaube, ich kann bald einpacken hier. Dann hält es nicht mehr Ritze kocht, sondern der Böhmer kommt. <lacht> Aber wir können mal einen Rollentausch machen, das werden wir auch mal machen. In der zweiten Staffel, wir bewegen uns jetzt natürlich so langsam äh, Richtung, Richtung Sommerpause. Äh, ich glaube, da ist noch eine Folge, die danach kommt im Nachgang. Und dann ist natürlich auch der Rizzo mal im Urlaub. Äh, und Rizzo, wo fährt er hin? Fragezeichen. In die Schweiz. Nein, Rizzo fährt natürlich an den Ballaton. Äh, und da sehen sich natürlich schon die ganze, die ganze Family halt, ne, dass es da endlich mal wieder an den Ballaton runter geht. Genau, also Salz habe ich dran hier, oder? Habe ich schon welchen mhm. dran? Ja, da unten schon. Robert, kannst du mal zurückspulen, bitte? Habe ich schon Salz dran? Jetzt lassen wir das dann einfach mal hier so fünf Minuten stehen und dann werden wir sehen, was passiert. im Prinzip sich hier komplett das Wasser von der Gurke verabschiedet. Gut, in der Zwischenzeit heizen wir mal hier unsere, unsere Platte auf. Unsere Grillplatte, weil das Sandwichbrot wollen wir natürlich auch noch ein bisschen anrösten halt. Ne? So, Stufe 6. Und in der Zwischenzeit heizen wir uns schon mal den Ofen vor, weil wenn wir unsere Hähnchenbrust dann angebraten haben, geht die natürlich auch in den Ofen erstmal, damit die halt auch warm bleibt zum Anrichten. So, Shelly, was machst denn du sonst so in deiner Freizeit, außer YouTube schauen? Ach, also Oder ist das schon deine Freizeit? Ich muss leider sagen, schon ein bisschen. Also ich spiele halt gerne Videospiele und Zeug. Videospiele? So hier mit Nintendo oder? Nee, am Computer, ja. Aha. Und oder am Gameboy? Nein, das nicht. Ich habe eine äh, super Nintendo, aber okay. das war es dann. Und auf dem Rechner? Was spielst du da auf dem Rechner, wenn ich das fragen darf? Also momentan gerade nicht viel, weil... Äh, du ja beim Robot bist und der die Rechner braucht, um zum Schneiden der Videos, ne? Genau, und äh, zu Hause ist meine Festplatte voll, deswegen... Festplatte voll? Mhm. zu viel, wenig Speicher. Aha, okay. Also wenn der Rizzo mal Zeit zum Zocken hat, also er ja eigentlich momentan gar nicht mehr, dann geht so... FIFA, FIFA 20, das ist so mein Spiel halt, ne? So ein bisschen Fußball hin und her. Mit den Jungs, also mit dem Großen zum Beispiel, der spielt ja auch hier Fifa ohne Ende. Also der säckelt mich dann immer ordentlich ab. Aber das ist dann so, da vergeht die Zeit immer so schnell am Rechner. Magst du das auch? Ja, schon. Also. Dann vergisst man was zu essen, was zu trinken, oder? Das ist wie bei, wenn man eine Serie guckt und dann ist es auf einmal 0 Uhr. Man sagt eine Folge und dann ist es Mitternacht. Richtig. Und am schlimmsten Fall, also was den Jugendlichen heute so passieren kann, also zumindest ist es bei meinem so: kein WLAN, Datenvolumen kurz vor Ende und noch viel schlimmer, kein Strom. Das ist Agulär. ein Klischee. Bei dir auch? Ach. Nee, ich, ich gut. Äh, ich äußere mich dazu nicht. Okay. Und welche Klasse gehst du? Ich komme jetzt in die 10. Klasse. Zehnte Klasse? Ja. Du bist ja fast fertig. Ja, ich, also ich hoffe. Also und was ist dein Berufswunsch oder was möchtest du mal werden oder möchtest äh, du studieren? oder? Also am besten wäre natürlich so noch Fachabi machen mhm. oder so, ja und dann Ausbildung, anfangen Geld verdienen. Und in welche Richtung? Ist das schon eine Idee? Ja, vielleicht so online. Das ist vielleicht... Online ich denke mal, das ist heutzutage eine, eine große Sache. Ja, ich glaube, durch diesen Wandel, diese Fortschritte, wird das schon was sein. Aber trotzdem, was handwerklich ist, es auch nicht schlecht, ne? Ich kochen? Zum Beispiel. <lacht> ich würde sagen, Stufe 7, mach mal die Lüftung an. Und Kai, mach doch mal die Lüftung an. Okay. Jetzt rösten wir hier unser Sandwichbrot so ein bisschen an. Ja, da wäre ich in der Zwischenzeit mal hier die Barbecue-Soße mit äh, Creme Fresh verrühren. Und der Robot hat mir gesagt, wenn ich heute sage, dass die Barbecue-Sauce sofort erhältlich ist. Hat er ja noch eine Woche Zeit, um das einzustellen. Ne? Äh, genau, kommt jetzt hier rizzos Kiss, die Barbecue-Sauce, die wir natürlich äh, das letzte Mal gekocht haben, äh, in vollendeter Form, und zwar hier in der Flasche. Ne? Da geben wir jetzt hier einen ordentlichen Schluck dazu, der robert hat natürlich die Suppe, äh, die Suppe, die Soße auch schon probiert und hat es für gut befunden und hat gesagt, Kai, die verkaufen wir mit. Na? Da könnt ihr eigentlich mal, ihr Lieben, ja, mal vielleicht ein paar Sprüche, irgendwas Blödes kommentieren, quasi, was vielleicht auf so einem Rizzo Koch T-Shirt draufstehen könnte. Schmeiß die einfach mal unten in die Kommentare rein. Shelly, hast du schon eine Idee? Ich habe ja schon einige, einige gesehen. Einige Sprüche von dir. Hast du schon? Ja. Okay. Ich. Jetzt mhm. probieren wir einfach mal unser, unsere Creme Fraiche. Warte. So. Genau. Super. Eine gewisse Süße ist da, eine Säure. Ja. Man schmeckt die Soße auch raus. Und man schmeckt die Soße raus. Aber wir machen mal noch ein bisschen mehr Bums rein. Was kostet die Welt? Zum Beispiel auch schon einen Kunden, der die Barbecue-Soße gekauft hat. Und also Eine Mama hat die Barbecue-Soße gekauft und der Sohn der isst Barbecue-Soße zu allem dazu. Also da ist der Fantasie wirklich auch keine Grenze gesetzt. Also zum Marmeladenbrötchen wahrscheinlich dort noch ein bisschen Barbecue-Soße dazu oder zum gekochten Ei oder zum Rührei. Da passt es jetzt wieder, ne, Robert, oder? So, ich denke, das passt. Jetzt brauchen wir Knoblauch. Shelly? Hm, was machen wir damit? Hm. So, so rein? Nee, das wäre... Also es würde im Prinzip so ein Hightech-Püriergerät, äh, Mixgerät, gucken wir mal in Richtung Anke, ne? äh, würde das definitiv auf die Reihe kriegen. Aber unser Pürierstab hier, ich glaube, der würde da lange kämpfen. Magst du Knoblauch? Ach, also so bei Soßen oder so finde ich es eigentlich ganz okay, aber so würde ich es nicht essen. Und ich gebe jetzt hier schon mal Pfeffer mit dazu. Unser schwarzes Gold. Robert, hast du schwarzes Gold zu Hause? So ähnlich. Ah, du hast es im Prinzip noch in ganzer Form. Ne? Also noch nicht äh, gemahlen, noch nicht geschreddert. Kannst du auch singen? Nicht wirklich. Is it Ah Ja, ich spiele Gitarre, aber wirklich singen kann ich und nicht. Du spielst Gitarre? Ja. Und warum hast du keine Gitarre mit heute? Ich wollte auch kochen, denke ich. Ah. Eigentlich. Gut, hier das haben wir jetzt angeröstet, das würde ich sagen, legen wir erstmal schön auf unser Brett, machen wir hier die Unterseite noch, heiß, dann würde ich sagen, tun wir den Bacon anbraten, ne? okay. Bauchspeck, dann die Hähnchenbrust, in der Zwischenzeit wasche ich den Salat, Schneide die Tomate, wir berühren die Suppe und dann ist schon fertig. So einfach geht es. So einfach geht das. So, da geben wir hier schon mal einen guten Schluck Mineralwasser zu Und den griechischen Joghurt. Warum den griechischen Joghurt? Der hat natürlich eine gewisse richtig schöne Cremigkeit halt. Ne? So, hier rein damit. So sieht es ja schon mal etwas komisch aus, oder? Ja, etwas matschig. Aber das wird noch. Vertrau mir. So, hatte ich dich jetzt schon nach deinem Lieblingsgericht gefragt, Shelly? Ja. Was so hast du mir da geantwortet? Ich glaube etwas äh, Reis, habe ich gesagt. Reis. Aber Reis alleine macht schon manchmal ziemlich satt. Das glaube ich dir, aber zum Reis gehört er immer noch ein bisschen, ja, ein weißt du in, in Geschnetzeltes oder so was ist kann gut. man noch dazu machen, in, in Curry oder Gemüse in der Reihenfolge oder? Ja, also ich, ich, es äh, reist wirklich zu allem. Okay. Also keine also, Pommes? Äh, nö. Nö. Okay. Nuggets mit äh, Reis. Okay. <lacht> so, den Bacon, den stellen wir natürlich dann auch gleich warm. So, schau mal, stell dich. Zeig dir das noch mal. Ja. Man kann das ja, so. wenn da ein bisschen Stiel dabei ist, ist es nicht schlimm. Ja? Weil in dem Stiel sind natürlich auch Aromen drin und es bringt noch den, den, gewissen, den gewissen kleinen Crunch. Weißt du? mhm. So und das schmeißen wir dann hier nicht weg, sondern davon kann man noch schnell ein paar Gürkchen ansetzen, ne? ein paar Schnellgurken oder so. Weißt du? Jetzt nimmst du hier, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen, das bleibt hier vorne an der Spitze, die Spitze bleibt immer auf dem Brettel. Und dann wiegst du es einfach so durch. Okay. Okay. So, kriegt ihr schon Appetit hier? Jetzt checken. So, ich hatte vorhin schon gesagt, die Gewürzmischung ist salzfrei, das heißt, wir müssen natürlich hier in dem Fall noch salzen. Aber allein dieser Duft, der ist einfach mal mega. Robert, kannst du einfach mal die Kresse halten? Ja. So schön, wir haben es gleich. Super. Jetzt noch Flux den Salat hier daher genommen. Schöner Romana-Salat, da schneiden wir ganz einfach hier wieder die, die Enten weg. Schauen wir nach den äußeren Blättern. Wenn die nicht mehr ganz so toll sind, dann bekommst du die Hühner. Äh, und übrigens, ich habe dem Hahn da draußen nichts getan. Ne? Der lebt noch, der läuft noch frei. So hier schön kross anbraten, das Würzen mit dem Salz machen wir zum Schluss, so die Salatblätter machen wir hier einfach mal der Länge nach, tun wir die halbieren, ab in die Salatschleuder. Kennst du das Teil? Ja, das ist für den Salat. Genau. Früher haben wir ja hier, also meine Oma zum Beispiel. die haben ja quasi so die Wäsche getrocknet, ne? Mit so einer Zentrifuge, also nicht mit so einer kleinen, klar. Mit einer größeren. Ne? So im Prinzip nichts anderes. Richtig schön trocken machen, das ist wichtig. So, jetzt haben wir eigentlich soweit alles drin, bis auf das Olivenöl. ne? Ja, In der Gurkensuppe? Ja. Dann kannst du eigentlich hier Olivenöl zugeben. Einfach Flasche oben öffnen und feuerfrei. Stopp. Genau. So, jetzt nehmen wir hier wieder unser Bergkernsalz daher. Wir würzen unsere Hähnchenbrust, nochmal flugs gedreht und nochmal gesalzen von der anderen Seite. Und dann geht es hier in die karkotte mit rein zum Warmhalten. So, jetzt kannst du im Prinzip hier die ganze Nummer pürieren. Und zwar gebe ich dir dazu natürlich einen Pürierstab, klar. So, Pürierstab rein damit und richtig schön durchpürieren halt. Ne? Vorsicht, Schüssel festhalten mit einer Hand. Genau, die saugt sich jetzt natürlich richtig schön unten an, genau, richtig, okay. du machst du super. Und ich schneide jetzt hier noch ein paar Tomaten in Scheiben, nachdem ich sie gewaschen habe. Shelly, ich bin dann mal weg, ne? Ja, tschüss. <lacht> so, die Tomate schneide ich hier einfach nur noch in Scheiben. Ja, beim Tomate schneiden, beim wichtig ist natürlich immer eine Voraussetzung ein scharfes Messer, ganz klar. Und dann nicht auf die Tomate draufdrücken, weil je mehr ihr drückt, umso mehr Saft kommt natürlich auch aus der Tomate raus. Also wirklich schön durchschneiden und dort ist äh, dann auch zu sehen, wie scharf unser Messer ist. Ne? So Shirley, was sagt denn die Konsistenz? Was denkst du? Ja, es ist äh, flüssig. Sieht das aus wie eine Suppe? Oder wie ein Püree? Wie, ich glaube eher wie eine Suppe, ja. Zeig ich mal. Ja, traumhaft. Kannst du ruhig noch weiter pürieren. Richtig weiter, weiter, weiter. Ah ja, so, wir müssen natürlich auch noch probieren, ob es denn überhaupt schmeckt, oder? Schnelli? Schmeckt unsere Suppe, die wir hier gekocht haben? Ich hoffe. Haben wir die gekocht? Wir haben die gar nicht gekocht. Püriert. Salzig. Quatsch, das sagst du jetzt bloß so. <lacht> Feuer frei? Immer weiter probieren. Tja, war gut, Shelly. Und? Jetzt braten wir noch die Eier. Ne? Umgeschweinert. Das passiert beim Kochen. Besser. Besser? Ja. Mache doch mal Eier, Herr Kollege. Gut. So, ich bin mal gespannt, wie ich die aus dem Titel hier rauskriege. Nicole hat er sich ja heute entschuldigen lassen. Nicole äh, hat viel zu tun in ihrem Laden. Blumenatelier Freiberg. Und hat im Prinzip heute was vorbeigebracht. Und das würde ich mir ganz einfach mal Flux holen. Hallo, ich bin's, Nicole. Ich kann heute leider nicht live mit beim Kai dabei sein, wenn er wieder was Leckeres für euch zaubert. Also habe ich in meinem Blumenladen was für ihn fertig gemacht und werde es gleich zu ihm rausbringen lassen. Er macht heute ein leckeres Club-Sandwich. Und ich war der Meinung, wenn man schon was Leckeres, Herzhaftes hat, gehört auch eine kleine Leckerei dazu. Und die habe ich heute mit Blumen äh, in Form von kleinen K Keks gemacht. Schaut euch einfach mal an. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal an hier. Guckt mal hier, mit wie viel Liebe, mit wie viel Liebe wie schön. die Nicole hier was zusammengebastelt hat, was natürlich dem Thema auch entspricht. Klein, fein, sehr schön. Wunderbar. Robert, ich gebe es dir mal rüber, oder? Träumchen. Und wir widmen uns noch unseren Spiegeleiern, ein bisschen Salz hier noch dazu. Und schwarzes Gold drüber. Und dann ist eigentlich schon Zeit zum Anrichten. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Kelle, wie wir die, die Suppe da in das Gläschen reinkriegen, oder? Die Kelle hängt vorne, bringt der Robert genau. Ach da. Robert kennt sich schon aus hier. Sehr ja. wie unser zweites Zuhause, oder? Shelly, kriegst du es hin, ja. Ja, läuft. Gurkensuppe aus dem Glas, dann haben wir hier das Club-Sandwich, Club-Sandwich mit dem Brot von der Anke, aus der Mehlerei. Wir haben die Barbecue-Sauce als Marinade mit dem Creme fraîche dazu, wir haben das Spiegelei, wir haben den Bacon, wir haben das Chicken und wir haben Salat plus Tomate, also alles dabei. Deckel drauf, reinschrauben, das tun wir schon drüben auf dem Tisch. Okay, heiße Phase. Shelly, wo bist du? Wartet. Kommt gleich. Vorgewärmter Teller, klar. Dann schnappen wir uns hier als erstes den Boden. Barbecue-Marinade, tust du das so schön einstreichen. Ne? Machst hier einen Löffel drauf. Ja? Das wäre jetzt so was Handwerkliches, ne? Okay. So, jetzt kannst du hier schön die Salatplatte reinlegen. Wenn du hier am Ende hinkommst, das nimmst du weg. Ne? Und legst es so schön fächerförmig auf. Ich schnappe mir jetzt die Hähnchenbrust. Sensationell saftig. Passt. Achtung, jetzt kommt die Hähnchenbrust. So, Brot rein. Tomate machen wir bloß bei der letzten Charge, damit es nicht ganz aufweicht. Ne? Wow, das ist ein Mega-Sandwich. So, du wieder schön einstreichen. Ne? Ja. Und jetzt machen wir zusammen, den Salat drauf. Oh. So, gut. Jetzt kommen wir wieder hier mit der mit dem Chicken. Das so, da könntest du jetzt mit deinen Mädels zu Hause eine schöne Party feiern, machst noch ein paar Chips drumherum, ne, das gibt es beim klassischen Club-Sandwich auch gern in den Hotels, da kommt dann eine richtige Ladung Chips rum Und hier kriegst du da locker vier, fünf, Mädels satt, oder? Ich glaube schon, also so groß wie das ist. Dann machen wir hier bloß so noch eine mit hierher, weil das Ei muss auch noch mit drauf. Katastrophe. So, Deckel, den würde ich jetzt einfach mal bloß so versuchen anzulegen. Jelly, hält das? das ja, hält, doch. oder? Ja, doch, ja. Hält's? Hält. Unser mega Club-Sandwich mit einer sensationellen Gurkensuppe. Jelly, ich bin begeistert. War meine Hat mich Ehre. gefreut. Äh, immer weiter schauen, fleißig teilen. Natürlich. Wichtig. Und kochen. Einfach dranbleiben. Kochen. Wir halten es mal hoch, schauen es mal in die Kamera hier. Unser mega geiles Club-Sandwich. Also, Club-Sandwich zu Hause machen. Wenn ihr nie wisst, wie es geht, zu so kocht, schauen oder mich anrufen, ich komme vorbei und mache euch ein mega Klappsandwich zu Hause. Probiere ich mal aus. Also, Jelly, dir noch schöne Ferien. Danke sehr. Anke, dir nochmal vielen lieben Dank für das Brot. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Robert, deine Bolognese, dran bleiben auf jeden Fall. Spaghetti kochen, was weiß ich auch immer. Online-Shop mal reinschauen bei mir. Lecker Gewürze und das ein oder andere. Ein kleiner geiler Ofen kommt auch noch mit dazu. Da müsst ihr mal reinschauen. Und vielen lieben Dank auch nochmal an die Nicole Blumenatelier und an den Patrick beim Edeka Müller für die Bereitstellung der Lebensmittel. In diesem Sinne, bleibt gesund. Liebe Grüße, euer Rizzo. Ciao. Tschüss.